Es ja sehr schön, hier zu sein, allein schon die Bilder anzugucken. Das macht einem ja schon sehr viel mehr Lebensfreude. Wenn wir den Titel anschauen, Lebensfreude wachküssen, haben wir ja, das macht ja sehr leidenschaftlich vielleicht. Man denkt vielleicht an Küssen, vielleicht an Lebensenergie, was eigentlich sehr schön ist, auch an Wachsamkeit. Und das kann man sich irgendwie auch auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben die Lebensenergie. Wir haben das Wort wach und wir haben das Wort küssen Lebensenergie ist ein Ding, eine Sache und da kommt genau die Frage auf Was? Wach wäre ein Zustand Man kann ja wach sein, schlafen, halb schlafen, halb wach Genauso gibt es auch bei der Lebensenergie verschiedene Zustände also Wie finden wir sie vor? Und wissen, was man tun. Galileo kennt ja die meisten. Er hat mal gesagt, man kann keinem irgendwas lehren. Man kann nur anderen helfen, dass sie irgendwas in sich selber entdecken. Und dann gehen wir auch damit hinein. Weil manchmal ist es tatsächlich einfacher, das bei sich selber zu entdecken, als wenn irgendjemand darüber was redet. Wenn wir jetzt also herausfinden wollen, was Lebenssynegie ist, das ist vielleicht das Beste selber, das wir entdecken. Manchmal ist es auch einfacher, das bei jemand anders zu beobachten. Und da möchte ich am besten, dass alle mitmachen. Und zwar, wir sind sehr gut verteilt, sodass da immer zwei Leute nebeneinander sitzen. Dass ihr einfach einen Partner findet, nicht wissen wir zumindest. Aber einfach, wir können das zusammen machen von mir aus. Dass man einfach herausfindet, okay, ist die Person lebendig? Und wie viel Lebensenergie hat sie? Also nicht bewerten, sondern einfach still für sich einfach entdecken ob man Lebensenergie erspüren kann und definieren kann. Einfach zu zweit, immer, anschauen. Ja. du kannst also, wenn beide, beide übereinstimmen können, das geht auch ja. Genau. Ja. genau, die Person, aber anschauen, feststellen, ob die lebendig ist. Und, was neu ist im Netz Ist die Person lebendig von der Lebensenergie? Ja. Ja. Wer, hat eine eine Person, wer hat bei einer Person Lebensenergie entdeckt? Hello. Sehr gut, sehr gut. Ich glaube, diesen ersten Punkt haben wir abgehandelt. Den zweiten Punkt wollen wir einfach gucken, in welchen Zuständen können wir die Lebensenergie vorfinden. Manchmal ist es tatsächlich so, dass die Lebensenergie einfach sprießt. Manchmal ist es irgendwie halt ruhig und sehr machtvoll. Manchmal ist es aber halt so in sich so verdreht, dass man es nicht mehr wieder finden kann. Ich halte es einfach besser hoch, oder? wenn wir das zusammenstellen. Das wäre eine Möglichkeit. Ich bin ganz klar mit meiner Lebensenergie in einer Richtung. Oder aber, dadurch, dass ich schon ein bisschen länger gelebt habe, bin ich bin ja auch schon selber 40 Jahre alt, versuche irgendwas zu machen, komme ich irgendwo gegen. Und einige meiner Vektoren oder Kräfte sozusagen verdrehen sich. Weil ich aber irgendwo gegen gekommen bin. Und dieser Teil steht mir nicht mehr zur Verfügung, ist fixiert. Das kann sich natürlich ein bisschen dahin aussehen, dass sich dann meine Lebensenergien sozusagen neutralisieren. dann bin ich halt relativ still kann wieder nach vorne, kann wieder nach hinten, aber ich lebe schon noch ganz gut das kann sich auch so aussehen dass das Resultat ist am Ende, da kommt nicht so viel raus es geht aber noch weiter es gibt Menschen da hat sich das schon langsam ein bisschen rumgedreht das heißt, ich arbeite schon gegen mich selber die Lebensenergie, die ich eigentlich ja brauche, um nach Hause zu gehen, wende ich gegen mich selber. Oder aber halt schon noch schlimmer, wenn ich nur noch gegen mich selber arbeite. Das heißt aber nicht, dass diese Sachen fixiert sein müssen. Häufig ist es halt nach langen Jahren vielleicht immer Schläge darauf zu bekommen. Wir haben ja vorhin ja diese Bewertung angesprochen in der Schule. Wenn ich immer wieder das auf den Kopf bekommen habe, sind einige Vektoren verdreht oder sind in sich fest geworden? Aber dieser Zustand kann sich auch verbessern oder verschlechtern. Das hat wahrscheinlich auch wieder jeder erlebt. Wenn wir Momente herausfinden, und da kommen wir auch langsam zum Tun, was können wir denn tun, um genau diese Sachen zu beeinflussen? Ich kann zum Beispiel mich einfach zurücklehnen und einen Moment zurückrufen, wo ich mit jemandem gute Kommunikation war. Jemand, der mich verstanden hat. Oder einfach meine Hilfe erwünscht war. Ein sehr schönes Gefühl ist es, wenn ich versuchte, jemandem zu helfen, oder er ist zu mir gekommen, also kannst du mir beide helfen und ich könnte helfen. Das ist sehr erfüllend für, für einen selber, auch für die andere Person. Das ist ein schönes Gefühl. Das können wir auch selber jeder entdecken. Ich jetzt mal. Wer kennt das Gefühl? Richtig. Es ist ein schönes Gefühl von ja, erfüllt sein vielleicht teilweise. Und das ist im Endeffekt auch die Lebensenergie, die man auch bei sich selber spüren kann, also halt, die existiert. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man ähm, häufiger daran denkt, dass die, die Hilfe nicht angenommen wird von Leuten, die man liebt, die einem sehr wichtig sind. Und in bestimmten Momenten, wo man denen helfen wollte, du hast es genau erwähnt, es gibt manchmal Momente, wo man einen <lacht> erkennt, der einem sehr nahe steht, er nimmt aber Drogen oder es verletzt sich selber in verschiedenen Arten und Weisen. Man möchte helfen, aber das, geht, das wird nicht angenommen, weil einfach die Vektoren nicht in der Richtung sind. Und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, was man da machen kann. Das eine ist natürlich, auch die Momente zurückzurufen, die gut waren, und hier kann man einige sammeln, wenn man heute gute Werte bekommen hat, aber es gibt halt einige, die fixiert sind, und die können wir dann noch mehr genauer anschauen. Eine andere Lösung ist, man tut einfach die Aufmerksamkeit da, wo man es tatsächlich haben möchte. Wir sind jetzt in einem schönen Raum, dann so können wir einfach die Bilder anschauen und da ist man nicht mehr auf diese Bilder, die man im Kopf mit sich herumträgt die genau diese Sachen wieder erzeugen und fixieren wenn ich jetzt auf diese Blumen anschaue und auf diese Bild anschaue wir haben noch eine Decke findet jemand die Decke? <lacht> oder ist der Boden fest? Ich kann darauf stehen einmal überprüfen das fest einige Stürzen, das, so ist einige wahrscheinlich nicht es, aber sonst ist es fest und so habe ich einfach die Aufmerksamkeit ich bin wahrscheinlich auch in, so einem, in einem Bereich, der die Aufmerksamkeit jetzt an sich zieht. Da vergisst man ja auch bestimmte Sachen. Wenn wir dann lang schon hier reinkommen, dann haben wir schon einige Sachen vergessen. Ich sehe an den Gesichtern, dass sehr viel Interesse ist und wir sehen auch irgendwie relativ am Ende der Zeit. Ich würde gerne einen Workshop organisieren, wo also für die Toastmasters dann kostenlos, wo wir das dann halt genauer noch mal üben können und noch länger als fünf bis sieben Minuten. Wenn jemand Interesse hat, kann er das am Ende auf den, auf den feedback channel schreiben, Kontaktdaten oder halt auch nachher in der Pause oder am Ende zu mir kommen. Ja, Dankeschön.